Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, wir spielen heute den nächsten Arena Run. Wir wissen uns schließlich wieder langsam, Kartenfarben, da dann neue Expansion da ist und mit Arena kann man das am effektivsten machen. Und ja, welche Klasse wählen wir aus? Ich denke wir nehmen den Shoken. So, was kriegen wir? Oh, das könnte uns einen richtig guten Dings verschaffen. Ähm, Tempo Boost. Hm, ich denke den nehmen wir am besten. Hier könnten wir eigentlich den hier mal auswählen. Ich muss etwas ja leiser reden. Es ist wie ihr unten links sehen könnt. 20 vor 2, also mitten in der Nacht. Und ja, ich will ja auch nicht hier die ganze Familie wecken. Ich denke mal, die Karten, die wir die ganze Zeit bekommen, sind ziemlich scheiße. Dann wir den Sprint mit, nur für den Fall, dass wir es brauchen. Da ist, glaube ich, der hier am besten. Oh, das ist eine sehr gute Karte, die habe ich mal gerne. Ich nehme mir, glaube ich, den hier. So, ähm, wir haben keinen Drachen, also macht die hier wenig Sinn. Wir haben auch keine hier, also nehmen wir wohl den. Könnte uns eine Runde gewinnen, auf jeden Fall. Ist der oder besten dort. Hier können wir den eventuell mal boosten aber. Doch ich glaube wir nehmen den hier. Ähm ich denke wir nehmen den Heal mit. Ich wir den, weil wir einfach keine Level 1er Karten haben. Wir brauchen ein wenig ein drops, Early Game und so weiter. Ich glaub, das ist noch das beste hm, ja wir nehmen den oh, wir haben richtig viele zweier karten ähm den können wir gut kombinieren das nehmen wir oh, ich, ich werde den irgendwie nicht nehmen aber ein nehmen wir die karte hier hier nehmen wir eindeutig den. Das ist einfach eine gute Karte. Ähm ja, doch. Wir haben keinen Drachen, also nehmen wir das hier. Eindeutig den. Oh, guck mal, haben wir den besten Eindrack bekommen. Da braucht man gar nicht lange überleben überlegen, was für Überleben, Alter, hier noch etwas Late Game. Oh mein Gott, die nehmen wir aber nicht mit sondern den hier. Irgendwie will ich... Ah, ja, der hat noch Kartoffel, aber nehmen wir den lieber. Ohne Frage diese hier. Mein laptop wird hat ein wenig heiß. The fuck. Nehmen wir den das ist auf jeden fall eine sehr starke karte hm. Hm, das ist aber glaube ich nicht so effektiv das wäre ein der zu fünf doch nehmen wir einfach mal mit zwar nicht das beste aber auch nicht das schlechteste ich denke mal das deck ist nicht so gut also ich glaube, da haben wir echt schlechte Karten bekommen, oder ich habe auch nur die falschen Karten ausgewählt, aber zwei bis drei Siege sollten trotzdem drin sein. Da fangen wir direkt mit dem Mirror an. Sind das eigentlich alle Karten jetzt hier drauf, oder... Das ist die Frage. Ich glaube, das sind ein paar abgeschnitten. So, den packen wir weg, den packen wir auch weg. Den will ich auch wegpacken, den will ich nicht im Early Game haben. Okay, das ist ein ziemlich guter Zug 1. Wir spielen den, dann kommen wir den hier raus. Ein ziemlich guter Zug 1. Mein Deutsch ist auch ziemlich gut. wünschen dem mal frohe Weihnachten. Okay, also das fand ich jetzt etwas asozial von denen. Das war nicht nett, auf keinen Fall nett. Aber na naja... Da wird auch die Quittung für bekommen, dass er so eine Welle hier schiebt. Für wem hält er sich? Für wem hält sich der Typ? Für wem hält er sich einfach nur? Also der bekommt auf jeden Fall, der braucht keine Gnade erwarten. Den werde ich Gnadenlos umballern. So können wir den irgendwie leider nicht, aber wir werden es trotzdem benutzen. So. So unter vier geht. Naja, ah, der hat aber kein Vierer Drop. Das ist sehr gut. Ach, der die Poison. Also kann ihn töten. Ihn auch. Ich denke, den besten Zug haben wir auf jeden Fall, wenn wir. Spielen wir den? Hm. Nein, wir spielen jetzt einfach mal. Aber nein spielen den, da musste seine Waffe unten und sein rein traden. Wir haben gerade nichts besseres. Der würde auch einfach so sterben, also... wissen wir mal nicht seinen Effekt. Das ist was, kann unser Fünfer drop. Oh, hat sogar eine richtig gute Wirkung, gerade wenn wir jetzt noch eine Dingskarte ziehen, wäre nice. Leider nicht, aber... Trotzdem ganz gut. Hä, warte mal. Bringt die Kosten von Klassenkarten außer Schrocken. Ach so, außer. Oh. Ja, gut. Vielen Dank. Wäre echt hilfreich, wenn ich lesen könnte. Hm. ablesen ja, wäre auf jeden fall eine gabe die ich ja da werde ich meine waffe reintreten hoffte gar nicht auf dumme gedanken kommen spiele ich einfach halt mal den hier und mache das so zombie will ich noch nicht spielen obwohl ich hätte den mal spielen sollen ich dumm ich finde da schön Tempo verschenkt, dann hätte ich nicht so eine eventuell sprinten können. Ach, und der kommt so. Ich denke nicht, dass er ihn sehr groß kriegt. Oh, der ein Coin. Ach, hier hat er von den anderen eben noch ein Coin bekommen. Was spielt er? Oh. Und der geht ins Face, okay. Das ist auf jeden Fall der richtige Play. Ich koste die drei Mana, Alter. Achso, ich hatte noch einen Charge drauf, egal. Ich bin jetzt noch ihn und Zombie-Show. So. es wird er den hier hier rein traden Und damit den zombie auch töten wir hätten ja nicht runde mit der waffe wir haben wir noch ein oder oh, geht aus face was kann damit mich schon finishen oder was Oh je oh je Jetzt bin ich gespannt, was er da noch hat. After den. Oh, er geht wieder auf die. Ach so, okay. Hm. Was hat das Schlau gespielt? Oh perfekt, da haben wir unser Heal. Den brauchen wir gerade, aber wie traden wir das alles am besten? Den da rein trade den da rein, den da rein und dann hiel ich mich. Hm, ja doch, das ist der Play. Jawohl. Und ihnen gehen die Karten aus hätte es gerne noch ein Torn, das wäre sehr schön, aber ich glaube ich habe gar keinen weg entdeckt das sieht nicht so aus Ach, und er Kält den damit sich auch hässlich Oh doch wir haben ein oh gott das kam der war auf jeden fall gerade sehr nötig Müssen wir jetzt so traden? Hatte jetzt echt Damage auf der Hand? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist kein Damage. Mann, macht doch nichts. Ach ja, gut. Das war's dann mit der ersten Folge von unserer Arena. Run wir haben aufs Maul bekommen. Wohl wisst ihr was? Scheiß drauf ich mache noch eine runde ich habe gerade bock das ist eher zehn minuten lang also passt das wir spielen noch ein spiel naja 12 minuten aber trotzdem geht doch alles noch klar weil das ungefähr ein 20 minuten video passt doch nicht so viel und nicht so wenig Und wir bekommen ein paar Paladin. So, die beiden ballern. Und oh, ich hätte gerne einen darüber drop, aber das ist nicht schlecht. Ich mache das mal so einfach. Und hoffe, dass ich einen besseren Einsatz drop bekomme. Leider nicht. Jetzt habe ich auch keinen Dreier Drop mehr, das ist ekelig. Ja, dann muss ich den was spielen. und er tut nichts kann ich es mal so machen Lol. warum hatte das dann ach nee das ist, ich dachte er ja schon sein dritten zug Ja, mach jetzt mal Aber dadurch dass er so einen schlechten Zug zwei hatte hatten wir jetzt eine chance ein board aufzubauen und ein wenig damage ins face zu drücken Das ist ein sehr langsamer Spieler. Ich kann mal was trinken dann. Da der eh noch drei Stunden braucht. Der Dude. Ich frage mich ob. Was? Okay. Interessant, ich denke mal, wir werden ihn spielen. Wir machen immer so: Vielleicht können wir uns ein Drop in ein Vierer-Drop rein traden. Das wäre sehr stark. Oh mein Gott, diese Karte so useless hätte ich etwas was anderes picken sollen weil ich aber ich bin ja ein schlechter leser wie ihr gesehen habt augen behindert und sowas statt ich mir die scheiß effekte durchlese nee ich überfliege sie nur und verpasse dann das wichtigste in der klammer was spielt der drei mana lol ist das jetzt so wert war bin ich mir nicht sicher so ich glaube mit diesem boot wird jetzt nicht so leicht fertig da hilft ihm die waffe auch nicht Ach, okay, der Silence macht es schon wieder ein klein wenig besser, aber noch nicht ausreichend, um mich zu bedrohen. Oh, das ändert das Ganze ein wenig. Warum hat er nicht den angegriffen? Hätte er auf jeden Fall weniger Damage ins Face nehmen müssen. Machen wir es mal so. am ende war es trotzdem besser hätte sowieso von beiden einen Schlag bekommen und wird auch langsam ziemlich low Okay, das ist jetzt ein wenig brutal aber ich denke mal ich gehe hier auf den aggressiven play versuche ihn umzubringen nächste und habe ich liefe wenn er 5 6 7 er muss mindestens auch vielleicht kann er sich schützen Oh je, vielleicht kann er sich tatsächlich schützen. Ich habe auch soweit, ich weiß keinen direkt, obwohl doch ein wenig Direkt nämlich habe ich, aber das sehe ich natürlich nicht. muss ja auch mal aussetzen, was sein Geheimnis ist. Okay. Wenn ich damit jetzt face geht, hat er vier Leben. Hiermit mache ich dann noch einen. Hat er drei Leben, das noch, dann hat er zwei Leben. Vielleicht ziehe ich eine Karte, die mir hilft, ja wohl. Ich habe noch was auf dem Board. Das mache ich aber mal so. sich heilen kann habe ich da wenigstens einen minion vom feld gelegt Wenn er sich nicht heilen kann dann hat das schlechte aussichten geht okay, das bringt ihn leider nichts oh, aber hat ein geheimnis Okay, das könnte es ändern Komplett aufs Faced. Die Frage ist jetzt, was ist sein Geheimnis? Auch nix. Kriegt then, well played. Das war's dann mit der ersten Folge von den neuen Hearthstone One. Wir haben jetzt einmal verloren, einmal gewonnen. Ich hoffe es hat euch gefallen, ihr dürft mich gerne abonnieren, dafür müsst ihr einfach oben rechts auf mein Logo klicken. Oben links kommt ihr zur Playlist von Hearthstone und unten links und rechts werde ich euch jeweils ein zufälliges Video einblenden. Ihr dürft die gerne anklicken, ansonsten vergesst nicht mich zu so liken und ansonsten yo. yo, yo, yo, yo, yo, ciao, bye, bis morgen, schönen Tag noch.